Das ist Stanislav Tillich von der CDU, er ist noch Ministerpräsident hier in Sachsen, noch, weil er wirklich ein Auslaufmodell ist. Er sagt, für mich ist Familie Vater, Mutter und idealerweise Kinder. Also bei uns zu Hause sind wir Vater, Vater und Kind und auch das funktioniert, es gibt ganz viele Formen von Familie. Und auch solche Formen von Familie können einem Kind Liebe geben, Geborgenheit. Auch wir als zwei Männer schaffen es durchaus, unserem Kind Pausenbrote zu schmieren oder es zu trösten, wenn es hingefallen ist, und ihm Werte zu vermitteln. Ich bin es langsam satt, ständig als Familie zweiter Klasse behandelt zu werden. Deswegen werde ich Grün wählen, denn die Grünen setzen sich schon lange dafür ein, dass auch Regenbogenfamilien ganz normale Familien sind und die gleichen Rechte haben. Das ist Müll.